Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch eine einfache Möglichkeit zeigen, die Windows 10 Apps zurückzusetzen. Es geht also nur um die Apps-Einstellungen. Wenn wir da irgendetwas geändert haben und die App nicht mehr richtig oder vielleicht gar nicht mehr funktioniert, und zwar können wir nur diese eine App auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Ja, als wäre diese gerade installiert eben. Das geht hier unter Windows 10 ganz einfach, funktioniert meistens auch ganz gut soweit und mit jeder beliebigen Windows App und zwar indem wir auf das Menü klicken und eben die betroffene App hier raussuchen, nehme ich jetzt einfach mal Microsoft Store meinetwegen und mit der rechten Maustaste draufklicken, dann auf mehr App-Einstellungen und schon poppt das Fenster hier auf und ein bisschen weiter unten scrollen. Und schon haben wir hier die Möglichkeit, diese zurückzusetzen. Ja, zack, ein Klick. Nochmal bestätigen. Das dauert ein paar Sekunden. Und schon ist die App genau zurückgesetzt und funktioniert. Hoffentlich wieder richtig. Also meistens funktioniert das, wie gesagt. Wir können das ja mit, jeder, ja, mit Office meinetwegen hier mehr... App-Einstellungen und genau, einfach zurücksetzen, nochmal bestätigen, hier werden auch Daten gelöscht, ja, wir haben hier übrigens die Möglichkeit, vielleicht die mit einem Reparaturversuch hier, geht genauso schnell im Prinzip und genau. Das war es auch schon alles, was ich, euch, was ich euch jetzt schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, wie immer. Abonnieren nicht vergessen, über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.